Ja, da müssen wir dann in den Turm hochgehen. Hier, hier lang. Ja, ich, ähm, ich wollte kurz das finden, wo wir die Sachen analysiert haben. Ich finde es nicht mehr. Ich hätte noch gar nichts analysiert, ich war da noch gar nicht drin in der Hütte. Ja, da, da standest du vorhin oder warst Torben, einer von entscheiden. Ich war ja, da nicht. Ich war drin. da, ich war drin. Ja. Äh, wo ist jetzt dieser? Äh, hier ist der Traum. Oh! Wir haben doch alle Speere, jetzt können wir die alle fighten. Ja! Eine Rauf, rauf, rauf! Immer schön die Treppe rauf! Das ist doch schon ein schönes Spiel! Schön, dass Das ist eine tolle Idee gewesen, das zu spielen. Wartet ihr ja nicht! Süß! Die Balle. Äh, nee, nee Torben. Tauben. du bist Ah ne, du bist irgendwie Half-Life, half oder? Walla äh, hat dann nicht äh, gedacht dabei. Warte ich erstmal ein paar Pilze. Either, ah! Oh Gott. Oh Gott, warte. Was ist runtergefallen? Hä, hey, aber, ja, aber uh, Ich weiß nicht. Ich check's nicht. Äh, ich würde eh Aber ja, dass, dass wir... war es denn, dass wir die Piecher da unten kaputt gemacht haben. Weil die haben jetzt gut, einen, die, gucken, Wir die haben das hier doch hier an, angefressen. Ja, dann gehen wir mal hier rein in den Bau. Oh mein Gott. packe Sprössling. Ich glaube auch Trockene Baum. Grasbrocken. Pardon. Ist das hier eine Pflanzenphase? Was ist ein Sprössling? Weil... Sprössling, die stehen auch so rum, die sind so. Was sind die hier? <lacht> Hä? Ah. Was ich bin im Inventar und ich greife was an, das finde ich halt nicht nett. Okay. Oh, was ist denn das? La, la, la, la, la, la! tschüss! Aber wir machen die tot. Machen wir den tot mal? Oh fuck! Leute, ich stehe doch. Oh, ich bin doch im Inventar! Was ist das? Äh, ein Grashüpfer oder so. Nee, nicht Grashüpfer. Irgendwas ist auf jeden Fall, was scheiße abschießt. Äh, scheiße abschießt. Scheiße ich bin tot. Ich bin tot. Bitte? Oh, hier Was ist, ist Ma ein Marienkäfer, ein Vetter. Ah, wir sterben hier. Ist er dich schon? <lacht> nee. Ich wir bin kommen. nur so gedownt sozusagen. Er läuft hier neben mir rum. Wo kam er denn Ich hab noch 17 Sekunden. Ich weiß nicht, ob ich. Einfach runter damit, Pete. <lacht> up, Max. Ah, danke. Max. Ich weiß, ich bin aber auch fast tot. I help you. Thanks, buddy. Thanks, Thanks buddy. buddy. Ähm, deswegen, ich würde eher jetzt irgendwie eine Stelle finden, vielleicht, um da irgendwie, so oh Gott. Da irgendwie ein bisschen. Da vorne ist ein bisschen runterzukommen, wisst ihr? Bisschen, mal ein bisschen chillen, ja? ja. Äh, du, ihr werdet verfolgt. Ach, Scheiße. Oh, man kann einen Verband herstellen, Leute. Der ist richtig, der ist richtig gut. Oh Gott. Also ich bin jetzt hier auf dem, auf dem Ball oben, das ist schon mal gut. Ne? Hey. Hi. So, machen hier kann man kann mal was... chill, kurz mal chillen. Jetzt machen ja, wir erstmal Verband mal... und sowas. Genau, hier, ich kann ja. zwei Verbände herstellen, das ist schon mal gut. Zaun. Sei, was bringt ein Brei? Auch, ich brauche ich brauch noch grobes, ich brauch noch trockneten Grasbrocken, grobes Seil. Ja, das nur habe ich. Plastisch. Ich brauche Saft. Ich brauch Saft und Sprösslinge, dann kann ich eine Fackel herstellen. Man heilt über Zeit dann, oder was? wenn man sich die Trockner Und der, Ver der Verband heilt nur übel wenig, oder? Ja, halt auf Zeit. Zeit das. Und läuft ein man... Marienkäfer. Ja, der ist cute. Hark, wenn ich jetzt hier von den Gras habe, hier oben bleibe? Oh, das ist cool. Oh, I oh, oh, was zu essen sehe <lacht> ich gerade. Ach je. Ja. <lacht> oh, das war gar nicht gut. Ich habe ganz viele Pilze. Wollen wir irgendwo mal so ein kleines Lager oder so dingsen vielleicht? Das ist eine gute Idee. Ich kann dir ein paar Pilze geben, Tom, wenn du ein paar Pilze willst. Mhm, Achso, was für welche? Zum Essen oder zum. Zum Essen? Ja, yeah, zum Essen. Ah, oh. gut. Finde ich auch. Ah, Leute, hier ist das trockene Gras. Ich, ich habe schon trockenes Gras. Äh, warte, wie mache ich das jetzt? C. Nee, V. Wie geht das jetzt? Wow. Auswählen. Hä? Ja, so, ich kann es auch einfach so geben. Wahrscheinlich, wo bist du? Geh, kann man das doch fallen lassen, oder? Oh, lol. <lacht> Entschuldigung. Hey, wenn ich die raushole. Ah ne, ich esse, Oh mein Gott, ich esse es dann sofort. jetzt habe ich nur zwei. Scheiße, ich esse es ja sofort, wenn ich das hier drauf drücke. Ey, keine Ahnung, ich check's nicht. Aber überall gibt es so, so kleine weiße Pilze, gibt's immer wieder. Die kann man essen. Und das meine. Hü, ja, So ungefähr. Wo stehst die an? Zündes an. Ach, hier ist es. Hier ist es zum äh, ähm, Dingsen. Also wenn ihr in dieser Station halt Sachen analysiert, dann kriegen wir neue Rezepte. Das ist halt chillig. Ich analysiere mal ein bisschen, ja. Will Essen. Ja, ich will es mir jetzt auch erstmal anschauen. Was kann das hier? Ja, dann lass ich dich dran. Oder kannst du gleichzeitig, nee, ne? Ja, nee, nee. Dann macht ihr mal. Alle, mach du mal. Whoa, Was willst du egg. hier? Honestly, Wenn wir die töten. Komm, letzter. Der war lieb, oder? Hey, der war lieb! <lacht> wir brauchen Essen! Ich hab Essen. Bra glaub mir, wir brauchen, brauchen. Analysieren. Sowas kann ich nicht. jetzt. Ich hab hier sehr viel zum Analysieren, glaub ich. Ja, dann, let's go. Ist gut. <lacht> Pilze. Oh, es wird schwer. Du solltest wahrscheinlich zu das ist es nämlich. Äh, das, das, das, das ist Science! Verbraucht es das Zeug auch oder. Leute, ich mache einen Grill, okay. Verbraucht genau. es das, wenn ich das analysiere, oder ist das. Äh, ja, ein, ein so ein Ding wird verbraucht. Ähm, die Frage ist, wo Wo machen wir unser ja erstes erstes Mal? <lacht> hier einfach mittendrin? Scheißegal, oder? Oder? Ähm, halt ja, hier oder. Ja, noch mal Hier, ist okay. Okay. So. Äh, was, was war das, kann das für ein Super bauen. Ich weiß nicht. So. Wir haben schon alles wieder. Also wenn das ausgegraut ist bei mir, dann kann ich es nicht wieder wiederverwerten, ne? Äh, dann kann ich das nicht äh, analysieren wahrscheinlich. Äh, genau, ich glaube auch. So, okay, Leute, wir haben ein Zelt. Ich glaube, da kommen auch Speicher, wenn ich das. Zelt und Grill. <lacht> Können wir irgendwas? Denn, hm? Wo ist denn unsere Heimstadt dein? Hat irgendwer Fleisch im Inventar? Das kann man, könnte man braten dann. Äh, ja, ich müsste noch Fleisch haben. Mhm. Ich check's noch nicht mit dem V, mit dem Inventar, das ist ganz komisch. Jetzt V drück. Dann. Keine Ahnung. Badee eh braten. Ah. Braten, braten, braten, braten. Alter, hast du viel. Ich, ich hab noch mehr. Ich hab noch mehr. Also, okay. So kann es auf jeden Fall hinmachen. Das klang ziemlich gefährlich. Um einen großen Vogel oder so? Uh. ein hat einen Schlafplatz. Auch oh, noch eins, ne? Ein offenes <lacht> Zelt. Ja, Egal. Konstruieren, oder? In ah, man kann Augen. da irgendwie einen Respawn Punkt setzen. Wie? So. Setze deinen Respawn Punkt ich das auf ein weg. offenes Zelt. Drück. Aber wie? Sprösslinge. Habt ihr noch Sprösslinge, um das zu machen? Für was mhm. denn? Ja, safe. Fürs Zelt. Ja. Okay. Sehr gut. Äh? Ja, der Zaun, was bringt ihr? Der da kann man Tiere halten, oder was? Ah, jetzt verstehe bestimmt... Weiß ich auch nicht. Der Zaun, naja, ich glaube. Ich weiß auch nicht, wie lange es Essen dauert, ja. Es kann sein, dass es schon fertig ist. Ja. So, irgendwann wäre halt eine Base geil, die halt irgendwie Viecher wow. abhält, aber. Ja, wow. hier ist ein Braten. Was, was richtig Gutes, das mag ich gar nicht wegessen. Das ist ja super. Setzt mal, setz mal mit E auf euer Zelt euren Respawn-Punkt, wenn ihr sterbt. Ding ding. Ja. Da ist noch dein Braten, Danke fürs Essen, Walle. Ja, ich, ich mach nochmal was drauf, oder? Das war kö ja, ist, gerne, man kann sie ja da mitnehmen. Okay, okay dann für den Löffel. auch. Ich glaube, glaub, die ganze Story geht darum, dass man so auf der hier, kleinen ne? Seite, groß, <lacht> groß wird. Okay, okay. ich habe einen Zaun gemacht. <lacht> ja, der, ich glaube, der Zaun bringt halt gar nichts. Nee. Hey, knabberst du Zelt an oder was? Dann ja, hau mal lieber ab hier. Oh, hier sind ein paar Tropfen wieder runtergekommen: Läuse, Honig, Tau. Ja, guck mal, was können wir damit jetzt irgendwas bauen hier noch? Ja, man könnte theoretisch schon Wände und so, aber ich weiß nicht, ob, ob wir es schon freigeschalten haben. Also ich glaube, man muss es immer alles erst freischalten, also die, wie es halt geht, glaube ich. Können wir jetzt schlafen, dass dann wieder schnell Tag wird Wir können noch? auch schlafen, ja. Hey, diese Ameise macht jetzt... Komm, hau ab. Die knabbert hier in meinem raus. Warum kann dann man... Kann, was, essen. Hast, was hast du denn da mal draufgepackt an Essen? Dieses Fleisch, also wenn du drauf drückst auf, also e, auf Braten, mhm. da kommt schon die nächste. Ah, Jetzt, das mal auf. Okay. Zieh Leine. Oh Pflanzenleuchte ist das Beste. Da kommt die nächste. <lacht> wir Ameisen yeah. hier. Stängellager, Plattenlager. Jetzt können wir so ein Plattenlager bauen. Ja, ist immer gut, wenn, wenn da jeder immer mal hingeht, um zu gucken, ob irgendwie. Analysieren. Was kann. Ich kann nichts analysieren. Oh, wir können hier eine Werkbank bauen. Und ein Plattenlager. Ja, Werkbank wird wahrscheinlich ziemlich gut sein. Das werden wir schon brauchen. Wir müssen muss denn das jetzt hier? Werkbank? Soll ich mal eine Werkbank bauen? Hast du schon alles, dass du wieder alles bauen kannst? Wo hast du denn die ganzen Sachen her? Oh, da kommt ja, was kannst, ganz das große nee, aber es, das kämpft... okay. Das ist halt ich so ein Schau mal, Wind ob ich noch mehr Saft finde für eine Leuchte. Ich glaube ja echt, dass die immer mehr werden. <lacht> Wer? Diese... Diese die Ameisen. Diese Ameisen, ja, so. Okay, also wir brauchen Grasplatten. Wir brauchen, Grasplatten haben wir ja hier. Dann brauchen wir Sprössling und Saft. Habt ihr Sprössling und Saft? Sprösslinge habe ich immer Saft sammle ich gerade selber für eine Lampe. Äh, Saft und Grasplatte für die Bergbein. Was machen die Ameisen hier bei uns im Lager die ganze Zeit? Die mhm, es kann hauptisch. sein, dass, dass das Feuer oder so die anlockt. Ich, ich weiß halt auch nicht mehr, wie das Spiel sich jetzt entwickelt hat. Mhm. Oder weil wir die anderen einfach gefüllt haben, haben die gesagt: hier. Ah, Kennst kenn du den Code auch nicht mehr? Hm? Nee. Blattlaus, komm zurück! Ich finde es ist so verführerisch, in diesem Spiel einfach rumzurennen. Aber es ist eigentlich es ist so gefährlich. <lacht> oh. Ich muss 20. noch nach da oben schauen. Da sind nämlich Pilze. Ah, der andere Laser ist jetzt auch kaputt da hinten. Geh mal gucken. Ich habe mein Werkzeug gefüllt. Es ist übel dunkel. Ich sehe nichts. Ja, wir treffen uns gleich am. Ja, ich geh auch lieber. Ich habe ein Ding. bisschen Angst jetzt. Und dann, Was war nochmal ja, das mit den Spinnen? <lacht> ja, Spinnen? Ja, es gibt Spinnen und die sind übel, glaube ich. Ja, die sind richtig übel. Weil das Game dich sogar, ob du, ob du eine Phobie hast vor Spinnen und wenn ja, dann bekommst du eine abgeschwächte Version, irgendwie sowas. So, ich bin fast wieder da. Wir haben Ameisen bei uns im Lager. Ja, dann lass sie doch ich mal am Leben. Gar ja, nicht. die sind Fälzen. jetzt gerade egal. Es geht ja nur darum, dass wir einen sicheren Ort haben zum Schlafen. Die machen ja nichts. Oh, ich kann schon Pfeile, aber ich kann noch keinen Bogen. Rote ist richtig. Roter wichtig. Ameisenhelm, dann sehr schön. Aha. Oh, da kriegt man Herzschweiz Level 125. Na dann. Ah, Und aber ich... ich Schild. Ich verstehe. Vorratskorb, Kletisch, Pflanzenfaser. Gib mir noch einen Speer. Ich habe meinen Speer irgendwie verloren. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo mein Speer hin ist. Oh, der liegt da oben. Da oben liegt. Jetzt mal gucken. komm ich da irgendwie hin? Ich hab' noch oh, nicht das gemacht. Hin, das. das ist ja süß. Das ist ja das sieht voll mal. geil. Das will ich in meiner Wohnung Wow. Werden. Wow. Oh, das war gar nicht gut. Ich bin fast tot hinuntergefallen. Okay. Mm, wollen wir schlafen? Dass wir dann auch am nächsten Tag Wasser suchen, weil ich glaube, wir sind alle am Verdursten, oder? Hälfte. Ja. ja, dann lass mal pennen. Acht Stunden, ne? No? Benutzen. Acht Stunden, ne? No. Hey, ja.